Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Internet, Folge 48 der philosophischen Trilogie Abstraktionen Nominalismus. Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal, herzlich willkommen. Es geht wie angesprochen weiter mit der Nummer 234, ähm, ein Zitat von Gustav Landauer, einem Anarchisten der -Republik, Münchner Räterepublik 1919, seines Zeichens Kultusminister, und dann Gefängnis Stadelheim, von einem der weißen Garden erkannt und mit Namen angerufen, der Landauer. Und dann sind welche von diesen Landsknechten hin und einer davon dann einen Schlag verpasst mit dem Gewehrkolben und sein, seine letzten Worte waren, so viel überliefert ist, er schlagt mich, dass es Menschen seid, äh, heißt so viel wie, er schlagt mich nur und zeigt, äh, dass ihr Menschen seid. Also er hat seinen Humor nicht verloren, beziehungsweise seine Ironie, seinen Sarkasmus und dann haben sie ihn zu Tode geprügelt. Und dieser äh, Gustav Landauer hat äh, in seinem längeren Leben äh, das wollte ich noch sagen, ein Freund des Sprachkritikers, enger Freund des Sprachkritikers Fritz Mautner, der sich dann ähm, wegen des, äh, in Fragen des Ersten Weltkrieges, dann haben sie sich überworfen und sind sich dann, waren sich dann nicht mehr grün, sage ich mal so, und der hat in, dem, in seinem, seiner Arbeit Revolution, Buch Revolution, geschrieben, jede Untersuchung der heiligen Gebilde und über individuellen Formationen ist revolutionär. Also in diesem Sinne kann sich jeder, der hier diese Trilogie verfolgt, auch als revolutionär verstehen. Sofern er sie ist, begreift, inwieweit diese Abstraktionen, die, diese heiligen Gebilde mit Abstraktionen gemeint sind, also dass da Abstraktionen gemeint sind, wenn von überindividuellen Formationen gesprochen wird, dann handelt es sich um Abstraktionen. Und jede Untersuchung, äh, auch schon die Untersuchung, ist äh, revolutionär. Und jeder, der hier diese, äh, diese Folgen hier äh, verfolgt hat, verfolgt, der äh, die, es kann sich einen äh, Griff bilden, was hiermit gemeint ist. Dann ein weiteres Zitat, das, äh, denke ich mal, auch aus dem oben um genannten Buch stammt, aber von mir in einer Heftesammlung äh, Büchse der Pandora, damals Münster-Wetzlar, in eingeweihten Kreisen, eine zuverlässige Adresse, sage ich mal, in der Zeitschrift auf dem Misthaufen der Geschichte. Da heißt es, die revolutionäre Bewegung der Detotalisierung, der theoretisch praktischen Auflösung der überindividuellen Organisationsformen, also immer wieder überindividuell, durch den Individualismus, also einen Individualismus, äh, den ich so verstehe in Form eines Subjektivismus äh, in erster Linie als erkenntnistheoretischen Subjektivismus. Weil das, was hier in diesen, in diesen Herrschaftsgebilden über individuellen Formationen, Organisationsformen da praktiziert wird, das ist in erster Linie eine Entsubjektivierung. Da ist ähm, nie vom tatsächlichen Subjekt die Rede, wenn von einem Individuum oder Subjekt die Rede ist, dann immer nur als ein, eines kleinsten Teils ähm, einer Allgemeinheit, also im Prinzip eine Allgemeinheit, aber eben eine sehr kleine, die, die kleinste Allgemeinheit ist dann das Individuum, das Subjekt, und in einer solchen Auffassung, äh, das wird äh, nicht dieser grundsätzlichen Voraussetzung der Inkommensurabilität prinzipiellen äh, äh, Kluft zwischen Wort und Sache, weil es sich dabei um zwei Toto Coelho verschiedene Sachen handelt, Bahnhöfe, wenn man so will, die nicht miteinander in einer logischen Rechnung vorkommen können, weil es sich, weil, weil das, äh, ganz andere logische Kategorien sind, die prinzipiell nichts miteinander zu tun haben, weil sonst äh, äh, wäre ein Gegensatz von Individuum und Allgemeinheit äh, wäre nur äh, so dahingesagt, Den gäbe es im Grunde genommen nicht, wenn es sich nicht um eine Inkommensurabilität handeln würde. Alles andere ist Paragraphen, Biegerei, äh, die äh, entsprechenden Begriffe, wie man sich äh, durch Betrug etwas erschleicht, die, die gibt es in im Strafgesetzbuch. Aber was das Verhältnis von Regierten zu Regierenden äh, betrifft, äh, ist es auf alle Fälle äh, eine... Themaverfehlung oder, oder auch äh, die Grundvoraussetzungen, die äh, zur Errichtung aller möglichen allgemeinheitsverbindlichen Institutionen geführt haben, sind, ähm, äh, ich sag's mal äh, recht benutzerfreundlich, äh, sind logisch falsch entbehren jeder logischen Grundlage. Und da, wo äh, die, die Willensmomente in Erscheinung treten, äh, sind sie zumindest äh, widersprüchlich, was die, was die Anwendung in den verschiedenen Gesetzestexten anbelangt. In den wesentlichen Gesetzestexten und dann auch in den Ausführenden, die das tägliche Leben bestimmen. Also von Grund auf, in Bayern würde man sagen, vom von Bohr weg ist das alles, äh, das Fundament ist nicht fest, sondern es ist ein Sumpf. Und dass dies, dieser Sumpf immer mehr äh, in Erscheinung tritt, das lässt sich an den verschiedensten Auswirkungen auf das Leben der Menschen nachverfolgen. Zumindest in meiner Sichtweise. Es ist, die, die meisten Leute, die verstehen zwar nicht genau, um was es sich da handelt, aber die, die spüren das. Es ist irgendwie, es ist ein, ich bin eigentlich kein Freund von derartigen äh, Gefühlen oder Stimmungen. Aber hier glaube ich dennoch, dass die Masse der Menschen ein, ein gesundes Misstrauen gegenüber der Obrigkeit hat. Und das ist, kommt nicht nur von irgendwo her, sondern es kommt daher, dass sich über die Jahrhunderte im Grunde genommen das Verhältnis von äh, Obrigkeit und denjenigen, die das Ganze mehr oder weniger organisieren und die anderen, die dann die äh, Soldaten sind, die das alles ausführen hat sich im Grunde genommen nicht viel geändert. Ist die, die Terminologie ist vielleicht eine andere äh, und äh, es ist auch weniger physische Gewalt im Spiel, äh, aber dennoch ist die Kontrolle und die Beherrschung, äh, in dem Fall jetzt äh, der Geister, nicht weniger vorhanden als in den Jahrhunderten zuvor. So, damit kämen wir, ups, da ist wieder ein Absatz entkommen. Damit kämen wir zu einem weiteren Anarchisten, Rudolf Rocker. Der eher weniger dem individualistischen Zweig der ganzen Angelegenheit zugerechnet werden kann. Nationalismus und Kultur, zwei Bände, hat der gute Mann nicht viel Blätter vor den Mund genommen, gerade was Kapitalismuskritik angeht und die damals schon die Verschwendung von Lebensmitteln nur um die Preise äh, aufrechtzuerhalten, ähm, solche Sachen angeprangert, aber leider nur einem kleinen Kreis ähm, zugänglich, weil die Lärmmacher äh, viel mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, als die Leute, die bloß auf den Verstand ihrer Mitmenschen setzen. Rudolf Rocker schreibt, seit Hegel und andere uns das Denken in abstrakten Allgemeinbegriffen beigebracht haben, ist die Art des Denkens, ist diese Art des Denkens Mode geworden. Man hat sich daran gewöhnt, mit psychologischen Quantitäten zu operieren und gelangt dabei zu den verwegensten Verallgemeinerungen, ohne dass die meisten auch nur ahnen, dass sie die Opfer willkürlicher Voraussetzungen geworden sind, die zu den abwegigsten Folgerungen führen müssen. Was Rocker hier anspricht, ist die Quantifizierung des Innenlebens im Wesentlichen. Dass damit eben sehr viel mit der Willkür Schindluder getrieben wird es äh, dem Ganz in, in den weitesten Teilen, dem Belieben solcher sogenannter Wissenschaften äh, obliegt, äh, da irgendwelche Begriffe zu schaffen und die dann durch weitere geschaffene Begriffe sich gegenseitig definieren und äh, dadurch den Eindruck zu erwecken, als würde die Beschreibung äh, des menschlichen Innenlebens nicht äh, anders funktionieren, eben Quantifizierung und Verallgemeinerung, Einheiten schaffen, äh, feste Einheiten schaffen, wie äh, für die Außenwelt scheinbar mit Erfolg geschieht. Dabei entstehen dann Menschenbilder, äh, die den, äh, wo der Eindruck erwegt, erweckt wird, es handelt es sich hier um Realitäten. Äh, tatsächlich aber sollen die Menschen glauben, äh, dass äh, die geschilderten Menschentypen, diejenigen sind, die äh, Realität sind und Tatsache sind und normal sind, so dass äh, der Zweck der dadurch er, erreicht werden soll vielmehr äh, um einiges hinter der wissenschaftlichen Redlichkeit äh, ansteht, äh, zurücksteht. Und der Zweck ist in erster Linie den Eindruck zu vermitteln als würde die Psychologie berechenbare Ergebnisse liefern äh, Zutreffende aussagen über menschen wie sie sich verhalten um dann dementsprechend dieses oder jenes zu organisieren soweit rudolf der rocker und wir kommen in dieser 48 folge nunmehr zur nummer 237 ich denke mal wieder ein zitat eines anarchisten unser Feind ist jede Abstraktion, wenn sie autoritär und dogmatisch behauptet wird. Und hier möchte ich sagen, äh, tun sich dann jede Menge Feinde auf. Die Liste ist im Grunde genommen unendlich, aber äh, es, äh, das öffentliche Leben spielt sich so ab, als wäre alles in bester Ordnung als müsste man nur äh, jetzt mehr von demselben haben, äh, um wieder äh, irgendwelche Missstände zu korrigieren. Aber im Prinzip sind äh, die, die Prinzipien sind ausgelegt und äh, daran ändert sich nichts. Es ist nur immer die Frage, ob sich Menschen daran halten oder nicht so. So im, äh, im Grunde genommen läuft das alles, ohne dass jetzt irgendeine äh, Aufmerksamkeit auf die Art der Begriffsbildung überhaupt gelenkt wird, so sodass äh, äh, plötzlich ganz andere Fragen entstehen in Bezug auf die Glaubwürdigkeit dessen, äh, was äh, so äh, üblicherweise äh, öffentlich äh, da von sich gegeben wird. Diese Kritik, die ist äh, so gut wie gar nicht vorhanden. Wenn von Sprachkritik die Rede ist, dann, dann eben so, so beiläufiges Zeug wie, wie MinisterInnen und äh, dass man dieses oder jenes nicht mehr sagt, eine völlige Verfehlung oder da, da dann auf grammatikalische Ungereimtheiten wird hingewiesen, dass dieser oder jene Fall, jener Fall nicht mehr gebraucht wird oder dass die, die, die Beugungsmodi nicht eingehalten werden, irgend so Larifari und damit ist die... Sprachkritik dann abgehandelt. Einmal im Jahr das Unwort des Jahres und das war es dann mit Sprachkritik. Dass dieser Feind aber, der, der eines ungemäßen Gebrauchs der Sprache, oder ich, ich spreche da auch von einem Missbrauch der Sprache, wenn so gesprochen wird, dass äh, die Allgemeinheiten so, sich so gestalten, dass man jemand sozusagen verführt, dieses oder jenes zu glauben, ohne selbst demgegenüber verbindlich zu sein, sodass jederzeit die, die Möglichkeit besteht, sich irgendwie herauszureden, weil die Aussagen ja so allgemein waren, und es ist immer nur eine Frage, äh, ob äh, sich jemand dann mit irgendeiner Rede so beschäftigt, äh, dass äh, diese äh, dem Ganzen auf den Zahn gefühlt wird äh, oder nicht, um äh, äh, da unwidersprochen den größten Blödsinn durchgehen zu lassen. Aber Wahrscheinlich äh, hat man an äh, entsprechender Stelle sowieso den Glauben aufgegeben, äh, äh, die Bevölkerung so weit aufzuklären, äh, dass äh, da, äh, sich ein Mindestmaß an, an, rational, an rationalem Verhalten äh, bewerkstelligen lässt. Man geht da einfach von den Tatsachen aus und äh, rechnet dann auch schon mit der Dummheit oder der Naivität der Menschen gestaltet, dementsprechend instruiert die Redenschreiber, die sollen auf dieses und jenes größeren Wert legen und so hofft man dann bei den Wahlen seine Wiederwahl zu ermöglichen. Jetzt kommen wir zu einem anderen äh, kritischen, kritischen Marxisten, möchte ich mal sagen, zumindest in der Richtung, äh, geht den Sachen äh, ziemlich auf den Grund, also äh, könnte man fast nicht mehr ziemlich auf den Grund gehen, was jetzt Abstraktionen und deren äh, zustande kommen äh, betrifft leider mündet das das ganze dann doch wieder in den üblichen Sums an äh, politik und äh, objektivismus auch so dass äh, der gute castoriadis in die in die abteilung äh, knapp dabei ist auch daneben zu denen gehört die zwar in der analyse Erstaunliches leisten, aber dann in der Synthese ich in irgendwelchen Üblichkeiten verlieren. Aber nun zu der Gesellschaft als imaginäre Institution. In der Übersetzung 1990, sehr spät, erschienen Dort heißt es, wenn die Philosophie als Ausarbeitung und Extrapolation des Legein, griechischen Pastorialis selbst, Grieche, Legein unterscheiden, auswählen, aufstellen, zusammenstellen, zählen, sagen, seiner Normen und Postulate dieses Legein und ihr Verhältnis zu ihm schließlich verdunkelt, verdeckt und verhüllt, so ist das nur scheinbar eine paradoxe Verkehrung da sie über den Kern des Liegein jenes Schema, auf dem alles andere beruht, die Bezeichnungsrelation keine Auskunft gibt und prinzipiell auch nicht geben kann, da sie für dieses Schema keine Gründe anzugeben weiß. Muss sie gewöhnlich so tun, als wäre ihr das, wovon sie spricht, unmittelbar zugänglich als handle es sich um Dinge und Ideen oder äh, hand, äh, unmittelbar zugänglich handle es sich um, um Dinge, Ideen oder das Subjekt. Und hier wird jetzt mit äh, anderen Worten ausgesprochen, was ich schon seit Jahrzehnten predige, und zwar äh, dass von den einleitenden Sätzen jetzt hier, was eine paradoxe Verkehrung angeht, das soll jetzt mal dahingestellt bleiben, verdunkelt, verdeckt, verhüllt, anyway. Entscheidend ist, dass der Kern des Legein und mit Legein ist das Setzen, Lege, äh, ist die Setzung, ist das Gesetz im Grunde genommen, ist die Begriffsbildung gemeint, das Setzen. Jenes Schema, auf dem alles andere beruht. Also dies, diese erste Operation vom, vom, von einem Bewusstsein, das sich an das irrationale, phänomenale Irgendwas heranmacht mit einem Begriff. In, in, in Form einer Vergegenständlichung, Verdinglichung, auf dem alles andere beruht, und zwar die Bezeichnungsrelation. Hier wird diese, äh, äh, genau diese Beze Relation der Bezeichnung äh, durch das Wort auf, die, auf das phänomenale Irgendetwas, Ungeformte. Und jetzt Formung. Und die, die hergebrachte Philosophie gibt darüber keine Auskunft über diesen Prozess der, der Bezeichnungsrelation und kann, kann diese Auskunft auch prinzipiell nicht geben, da sie für dieses Schema keine Gründe anzugeben weiß. Der Grund, der jetzt äh, in, äh, in meiner Lehre, sage ich jetzt mal, ein Intentionaler ist, ein äh, Voluntas, der, ein Wille, ein Wollen, ein, ein Begehren, ein Bedürfnis, ein Interesse. Das ist, der, ist, ist meines Erachtens, sind die Gründe. Und diese Gründe... Von denen ist keine Rede, weil damit auch äh, die Begründung eines, nicht nur eines Interesses, sondern auch eines Machtinteresses anstehen würde. Also diese Philosophie äh, vermag keine Gründe anzugeben und deshalb tut sie so, als wäre ihr das, wovon sie spricht, unmittelbar zugänglich. Das ist dann das Märchen von der der unmittelbaren Erfahrung, oder der unmittelbaren Empfindung, oder der unmittelbar, was auch immer unmittelbar, was es nicht gibt. Es ist schon die geringste Wahrnehmung, ist äh, äh, kategorial vermittelt, vorbereitet. Es geht gar nicht ohne Kategorien und ohne Vermittlung, und diese Unmittelbarkeit ist vollkommen Quatsch, aber äh, es gibt genügend äh, unbedarfte Gemüter, die da keinen Grund zur Kritik sehen und das äh, so hinnehmen. Und dann auch äh, unmittelbar, ob es Dinge, Ideen oder sogar das Subjekt ist. Also vollkommener Schwachsinn. Und wäre das nicht so, dann wären diese, diese Herren Philosophen oder ich sage besser... Lobredner der Macht äh, kämen dann ganz schwer äh, in Schwierigkeiten. Ist aber nicht der Fall, weil das Märchen von der Unmittelbarkeit bis auf den heutigen Tag immer noch Millionenhaften Zuspruch, äh, wenn auch nicht äh, jetzt theoretisch aus, sehr ausgebreitet, weil das, da äh, läuft man besser mit der Verdunkelung, Verdeckung, Verhüllung, dass man gar nicht erst schlafende Hunde weckt und deswegen, deswegen wird dies, diese Unmittelbarkeit gar nicht allzu groß getreten, breit getreten, nicht dass etwa noch jemand auf die Idee käme, das, das, das dann genauer zu untersuchen, aber so schaut es aus. Hier haben wir äh, ganz klar den Standpunkt dargelegt. Und mit solchen Leuten, die von solchen Voraussetzungen ausgehen, das ist schon mal eine Diskussionsbasis. Mit allem anderen ist es völlig sinnlos, sich überhaupt zu diskutieren. Das wäre eine Lebensaufgabe, denen dann beizubringen, dass sie im Grunde genommen auf dem völlig falschen Dampfer sind, ein Brett vor dem Hirn haben und es ist nicht nur, nicht nur jetzt bei gelernten Philosophen, sondern bei jedem Menschen ist, ist, ist da eine, eine Schockwirkung vorauszusehen. Würden sich diese Leute dieser Idee nähern, wie verkehrt das alles ist, was sie da praktizieren. Es sind nur die, die wenigsten, die eine solche Kritik vertragen können und sich nicht abschotten müssen und anderweitig dann äh, sich rausreden. Und von denen gibt es eigentlich äh, gibt es leider viel zu wenige. Und auch wenn jetzt äh, ich denke mal äh, letztlich in einer Diskussion äh, mit diesem Castoriadis dann auch wieder äh, Angelegenheiten kommen würden, was jetzt in die Politik hineingeht die ich nicht mehr teile, so denke ich mal, ist dann die bloße Diskussion, alles mögliche anzusprechen, schon wieder ein Schritt nach vorne. Wenn man sowas dann auf YouTube stellt, haben viele Leute die Gelegenheit, diesen Reflexionsprozess, sage ich mal, zu verfolgen und sich dann ihr eigenes Bild draus zu machen. Aber drunter ist im Grunde genommen eine, Lebens-, eine Lebensaufgabe. Und es ist allein, äh, allein äh, deswegen, weil mir nichts Besseres einfällt. Ich bin mir der Sinnlosigkeit durchaus bewusst, aber alles andere ist noch sinnloser. Und deshalb habe ich, äh, gerade nicht deshalb, aber ich habe gerade meine mein Erinnerung erhalten, dass meine Zeit äh, für dieses Mal vorbei ist. Und notiere mir die Nummer 239 für die Folge 49 in dieser munteren Trilogie auf dem Gleichsatzkanal. Ich muss das nicht immer wieder wiederholen. Abonniert den Kanal, Leute, ist mir eigentlich egal, muss ich ehrlich sagen, weil es geht um die Beschäftigung der Sachen, wenn da jetzt einer abonniert und nach drei Folgen aussteigt, das bringt herzlich wenig und auf der anderen Seite, wenn da alle, alle möglichen Kommentare kommen, äh, ich, ich hätte dann, wenn das zu viel werden, äh, auch äh, gar keine Zeit und keine Lust mehr, mich mit all dem auseinanderzusetzen, Vielleicht mit dem einen oder anderen ist dann wieder die Frage, sind, fühlen sich die anderen benachteiligt und so weiter. Aber jetzt ist Schluss. Peace out.